Sind sie überzeugt, Paare entzweien sich, weil sie verschiedene Ansichten über wichtige Themen haben? Oder glauben sie Paare, die nicht zusammenpassen, müssen sich mit der Zweit entzweien? Oder glauben sie gar, das sei ein Naturgesetz, dass Paare über kurz oder lang sich entzweien müssen? Egal welcher dieser Thesen sie vertreten, ich sehe das anders. Nehmen wir zum Beispiel die Differenzen in den weltanschaulichen Sichtweisen von Partnern. Dann ist mir aufgefallen, dass es Paare gibt, bei denen beide der gleichen Kirche angehören und trotzdem miteinander unglücklich sind. Dass es andererseits Paare gibt, die verschiedene Weltanschauungen haben und trotzdem eine glückliche Beziehung führen. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Paare, nicht an ihren Unterschieden, egal ob Inhalt, Persönlichkeit oder sonst einer Verschiedenheit scheitern, sondern was sie tatsächlich entzweit, sind die Antworten zu diesen Fragen. Wie sehr respektierst du mich? Wie sehr hörst du auch meine Wünsche? Wie sehr ist dir mein Wohl wichtig? Je positiver beide Partner, diese Fragen beantworten können, desto leichter und kreativer können Sie mit Ihren Unterschieden umgehen. Sagen Sie selbst, wenn Sie das Gefühl haben, Ihrem Partner ist es wichtig, dass es Ihnen gut geht und nicht nur ihm, werden Sie dann nicht leichter mit Differenzen zu Ihrem Partner umgehen können, als wenn Sie unsicher sind, wie sehr Sie sich auf das Wohlwollen Ihres Partners verlassen können? Oder ist das bei Ihnen anders?